Gerne kritisierte Progressive für angebliche Verstöße gegen etwas, was angeblich ich unsere Ethik wäre. Der Vorwurf, der ist weniger Scheinheiligkeit als ich eher der, dass wir es wären, die angeblich von gut und böse predigten. Wir wären doch diejenigen, die gerne alles regelten und Vorschriften forderten und überall verstößen sie. Wir wollten euch vorschreiben, wie richtig zu reden ist, würden dabei keine Rücksicht nehmen auf die Mehrheiten. Wir würden euch abwerten, nur weil ihr schwarz <lacht> nennt. Dabei, dabei weiß doch jedes Kind. <lacht> Stand bei Goethe drin Wollen wir wirklich Goethe schon verbannen Aus den Lehrplänen Und damit die Wurzeln der Kultur nachhaltig schädigen Wir wären ja ohne Gott jedoch Die religiösesten Verfechter Der antidemokratischesten Strömungen Sehen unsere Werte und Ziele als die Höchsten Und uns selber als berechtigt Euch dazu zu nötigen Ob wir nicht erröteten Wenn wir die Sprache töteten Mit Binden, Großbuchstaben Und mit Sternchen Und mit ähnlichen Mit schlägen. Und was es noch für Blödsinn gibt Und fühlten uns dabei Als die Erhabensten und die Edelsten Führen mit der Bahn und mit dem Rad Doch jede, die ein Kraftfahrzeug besäße ja, die tadelten nur wir und schmähten wir, drückten wir doch, flögen wir doch selber gerne übers Meer, um dort drüber zu lamentieren. Das fliegen wirklich übel wäre. Überhaupt. wir wären diese unglaublich gefährlich? Duke Terroristinnen, ja, die totalitärsten. Wir würden doch alles, weil es böse ist, erledigen und würden dabei alles, was euch Spaß macht, leider böse finden. Aber ihr irrt. wir checken unsere Privilegien. Ja, ich bin ein gut Mensch. Ich hab ja den Eindruck, ihr für euch einfach ertappt Ihr wisst ganz genau, es ist nicht leibend, was ihr macht Was zu eurem Selbstbild aber leider nicht gut passt Denn ihr seht euch selbst als Tugend und auch Beispielhaft Es reicht doch nicht, dass ihr einen Wohlstand lang ausreichend habt Ihr wollt auch behaupten, ihr habt das allein geschafft Aber nachts fehlt euch ab und zu der peinliche Verdacht Dass euer Teil an der Verteilung nicht zu eurer Leistung passt Drum seid ihr beleidigt, wenn wir zeigen, wie es kracht Und bezeichnet den Diskurs, denn das entfacht als Neiddebatte Wer es nicht schafft, ihr seid zu faul oder zu schwach Gerechtigkeitsappelle Bildet bildeten das unzureichend ab Doch es geht nicht um Gut und Böse, nein, es geht um Macht Und es ist völlig klar, ihr gebt die freiwillig nicht ab Ich hab ja den Eindruck, ihr könnt selber leicht erkennen Manchmal legt ihr ja wenig Wert auf Einverständnis Ihr könnt nicht verstehen, wie manche einfach so verklemmt sind Ihr macht Frauen doch auch nur die schönsten Komplimente Und zwar für ihre Wohlheit aus ergänzten Komponenten Manchmal macht ihr Komplimente eben mit den Händen Echte Leidenschaft die überwindet viele Stände Und sei es der des mangelnden Konsens verächtlich redet über Fremde und zwar weil euch es leichter, macht ihr ihnen zu verdrängen deshalb störlich wenn wir uns von diesen Wörtern trennen am Ende zöge jemand noch im Ernst die Konsequenzen denn es geht nicht um Gut und Böse, nein, es geht um Grenzen und drum sie zu sprengen, denn auf beiden Seiten stehen Menschen und sind, wenn sie fallen am Dancen was ist sonst? ja, ich bin ein Gutmensch was seid ihr bitte? böse Menschen ja, ich bin ein Gutmensch, Mensch. Was seid ihr bitte? Schlecht Menschen. Ja, ich bin ein Gutmensch, Mensch. Was wollt ihr bitte sein?